Herzlich willkommen bei meinem allerersten YouTube-Video. Mein Name ist die Niki und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Nail anleitungen und alles, was somit mit dazugehört. Wir fangen heute mal an mit ähm, den ganzen normalen klassischen French Nails. French Nails heißt, hier vorne wird quasi ein natürlicher Rundbogen gezogen. Das ist im Endeffekt das weiße, das ihr quasi bei eurem Naturnagel seht, der über das Nagelbett hinaus wächst. Äh, wir arbeiten hier an so einer Schablone, an so einer Tippschablone. Die benutze ich ganz gerne auch unter anderem für solche Spielereien. Ich gucke, ob man das ein bisschen besser sieht. Genau. Ähm, in der Kundenhand ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil hier könnt ihr den Nagel einmal drehen, wie ihr möchtet. An der man geht das natürlich nicht. Und wir fangen ganz mal an mit der klassischen Mollage. Dann zeige ich euch, wie ihr einen richtig schönen Rundbogen machen könnt. Ihr bereitet euch euren Tipp oder euren Naturnagel oder eure Mollage erstmal ganz normal vor. Traut das Ganze an, damit das auch ein bisschen besser hält. Ich benutze jetzt hier bei dem Tipp keinen Primer. Bei der Kundenmollage würde ich natürlich einen Primer benutzen. Wichtig so. ist den Feinstaub gut abwischen bzw. abbürsten. Und dann mache ich mir eine ganz dünne Schicht von einem Grüngel äh, drauf. Wenn ihr wissen wollt, welche Produkte ich benutze, dann äh, schreibt mich gerne an. Wegen Namensgebung äh, und Werbung werde ich natürlich hier die Produkte erstmal nicht präsentieren. Das müsste ich halt noch mit den einzelnen Firmen abklären. Nur, dass ihr mir da auf jeden Fall schon mal nicht böse seid. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, mit welchen Produkten ich arbeite, dann ähm, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein oder schreibt mich einfach an. Meinen Instagram-Account, den werde ich euch auch in dem Video verlinken. Damit ihr auch direkt ähm, mal meine Arbeiten begutachten könnt, Termine ausmachen könnt, wenn ihr bei mir in der Nähe seid. Und mal ein bisschen So, Wir haben also ganz dünne Schicht drauf gemacht. Das ist wirklich ganz, ganz minimal. Das geht jetzt für 60 Sekunden in die UV-Lampe rein. Jetzt geht es an. Ja. Halt das jetzt einfach mal drunter, damit er schön aushärten kann und nehme mir dabei bzw suche mir einen schönen Newton, weil wir werden jetzt erstmal das klassische French machen, so wie man es von früher kennt, mit der weißen Spitze und mit dem Nudefarbenen. So, wenn das Ganze dann einmal ausgehärtet ist, wichtig ist auf jeden Fall, dass die ähm, Schwitzschicht abgekleinert wird, Dazu nehme ich eine Zilette und mache mir einmal die Schwitzschicht runter. So. Perfect. Legen wir mal beiseite. Damit das Ganze auch richtig schön hält, werde ich mir das Ganze jetzt noch mal ganz leicht anrauen. Einfach damit gleich die Farbe noch mal ein bisschen besser drauf hält. Und falls ich ein bisschen und eben gearbeitet habe, dass das Ganze nochmal schön glatt ist. So hat man später nicht so viele Nachfeilarbeiten. So. Jedenfalls wieder das Ganze abbürsten. Dann habe ich mir hier einen äh, Newton rausgesucht. Ich hoffe, man kann ihn erkennen. Das ist so ein ganz zarter Roseton. Wichtig ist, bei allen Farben, die in Flaschen drin sind, schüttelt sie vorher richtig, richtig gut, damit sich das Ganze auch verteilt und nicht, dass ähm, das oben vom Öl her ein bisschen zu dünnflüssig ist. So, einmal gut durchgeschüttelt. Bei den ganzen Nude- und Rosé-Tönen muss man gegebenenfalls je nach Deckkraft ähm, zweimal drüber malen. Einfach um ein schönes, sattes Ergebnis zu erzielen. Und das wird hier dann auch der Fall sein. So. Machen wir die erste Schicht schon mal drauf. Und dann werden wir nochmal eine zweite Schicht drüber ziehen. Einfach damit das Ganze ein bisschen mehr in das Zartrosane geht. Das wäre jetzt mir jetzt persönlich zu hell. Für meine Kunden, die einen hellen Hautton hat, wäre das voll und ganz ausreichend. Aber mir persönlich wird es jetzt einfach noch ein bisschen zu hell. So, oder beziehungsweise nicht 100% deckend. Kann man hoffentlich gut erkennen. Der geht jetzt auch noch mal in die Lampe rein. Manchmal reagiert er nicht direkt beim, bei den Tipps, sondern eher bei der Hand, ist aber nicht schön. Genau, das härten wir jetzt aus und dann wird das auch ähm, direkt nochmal überzogen. Da braucht man jetzt nicht nochmal abkriegen, und buffern und wieder überziehen, weil wir wollen ja im Endeffekt einfach die Farbe ein bisschen mehr verstärken. 30 Sekunden sind rum. Nochmal vorher gut schütteln, den Rosé in der Flasche und dann das Ganze nochmal auftragen und hier sieht man jetzt sehr schön, dass der Ton viel satter ist, viel deckender ist, genauso wie ich ihn eigentlich haben möchte. So wie ihn der Kunde später auch haben will. Der Vorteil ist bei den Nude-Tönen, wenn man die quasi ähm, drunter setzt, sollte man so, ja, so gut wie möglich den Hautton des Kunden treffen, einfach damit, wenn es rauswächst, es ja, lange schön aussieht, beziehungsweise man das Rauswachsen nicht so Extrem sieht. Bei den äh, full -Cover farben also bei dem Auftragen von dem kompletten Nagel in einem Farbton, sieht man natürlich eher den ähm, Rauswachsprozess, wie jetzt bei Farben bzw. bei Babyboomer. Das ist dieser natürliche Verlauf von äh, Weiß ins Rosé. Oder halt bei French, da sieht man das Rauswachsen. Wenn man einen gescheiten Farbton betroffen hat, der sehr dem ähm, Naturton ähnelt, sieht man das so gut wie kaum und der Kunde kann ähm, ja ein bisschen länger quasi noch warten bis er zum Auffülltermin kommt das Ganze cleanern wir jetzt ab einmal sehr schön Rosé -Turm. perfekt ich das mal in der Kamera ich bin super gelungen den Ton super so, man hat jetzt mehrere Varianten, um im Endeffekt ähm, ein schönes French hinzubekommen. Ich arbeite ganz gerne ganz normal mit meinen Pinseln, den mache ich mir jetzt einmal noch mal sauber. Der war im, äh, im Grundierungsgel mit drin, den hatte ich noch nicht sauber gemacht. Dazu nehme ich mir eine Zilette, mache Cleaner drauf und drücke ihn quasi einfach nur aus und streiche ihn ab. Niemals so. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr macht euch einfach diese ganzen Härchen, macht ihr euch kaputt. Hier bei mir steht auch schon eins ab. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Vorne ist er auch schön und Ich hoffe, man kann das erkennen. Genau. So, der ist jetzt einmal abgekleanert. Ich buffer mir das Ganze jetzt einmal nochmal ganz, ganz dünn an. Ich baffe auch den kompletten Nagel an, einfach wie gesagt, um diese ganzen Kuppel und Beutchen nochmal ähm, schön glatt zu bekommen. Da ist es so, dass ihr nicht so viel Druck ausüben solltet, wenn da Farbe drauf ist. Nicht, dass ihr euch am Ende die Farbe wieder runter, obwohl das muss natürlich nicht sein. Und ähm, ja, dann starten wir jetzt auch. Ich habe zwei Varianten einmal mitgebracht. Ich habe jetzt einmal hier ein Painting-Gel in einem richtig schönen, satten Weißton. Der Vorteil bei einem Painting-Gel ist, es ist äh, sehr dickflüssig, es verläuft nicht und äh, man kann damit sehr vieles machen, also ich mache damit meine One-Stroke-Blumen, ich mache damit Nail-Art, ich mache damit Stempel, ähm, Motive. Ich kann damit aber auch ein Vollcover ziehen. Ich kann damit auch ein schönes French ziehen. Einfach, weil man damit richtig schön in die Seiten reinkommt. Schöner, satter das Weißton. Und, ups Dann hätte ich hier einmal nochmal, das ist ein Milky White. Wenn man halt wirklich auf das ganz Natürliche geht. Milky White Baby Boomer nennt sich die Farbe. Die würde ich tatsächlich wirklich dann empfehlen, wenn man auch den Babyboomer macht, also quasi diesen Verlauf von Weiß in Rosé. Und hier haben wir noch ein Weiß, das ist ein Cold White, nennt sich das Ganze, das hat einen ganz leichten Touch von einem Grau, also ganz, ganz minimal ist das gräulicher. Ähm, ist halt eher so das kühlere Weiß. Ich würde aber jetzt tatsächlich anfangen mit dem Painting White und euch dann einfach mal mitnehmen, wie man das Ganze wunderschön auf den Nagel aufträgt. Und dazu hole ich mir auch einen Fineliner-Pinsel. Warum ein Fineliner-Pinsel? Hab da haben wir einen von meinen. Weil man damit wunderschön in die Ecken hier reinkommt. Also quasi einmal hier und einmal hier. Man kann einen wunderschönen, tollen Rundbogen ziehen. Und ähm, das Ausmalen mache ich tatsächlich mit meinem ganz normalen Gelpinsel. So, da haben wir auch noch noch mal Besser. Und die Konturen, die ziehe ich mir wirklich jedes Mal. Egal welches Fantasy ich mache, ziehe ich mir mit einem Feiler von der mittleren Länge, also er muss nicht komplett lang sein, er sollte aber auch nicht komplett kurz sein, damit ihr wirklich einen schönen Sprung hinkriegt, da müsst ihr aber wissen, welcher für euch der bessere ist. So, bevor ihr allerdings das Painting Gel benutzt, ähm, würde ich euch empfehlen, rührt es auf jeden Fall rum, richtig schön einmal umrühren, dass sich alles wieder miteinander verbindet, alle Bausteine und das könnt ihr dann halt auch zum Beispiel machen mit so einem Dotting Tool. Mache ich das ganz gerne. So und dann können wir eigentlich auch schon mit dem French loslegen. Ihr nehmt euch eure Nagel, geht dann quasi mit dem Feinliner einmal bis zur Hälfte ungefähr rein, denn euer ähm, eure Farbe. Da kann man ja auch die Acrylfarben verwenden oder halt jetzt hier das Painting hier. So, dann setze ich hier an der Seite an und ziehe mir erstmal einen Strich nach unten. Das ist jetzt nicht spektakulär was. Halt einfach erstmal einen Strich nach unten. An der einen Seite tauche wieder ein, streife überschüssige Farbe ab. Und guck, dass ich möglichst gleich bin. Und setze mir das auf der anderen Seite auf. Und dann habt ihr hier quasi wie ein X. So, das ist auch so gewollt. Und dann nochmal ein bisschen nachmalen. Gucken, dass das möglichst gleichmäßig ist. Und was ist die Balken angehen. Wenn ihr damit zufrieden seid, setzt ihr einfach hier oben... Strich. So, man kann jetzt ungefähr erahnen, dass das ein French wird. Das sieht alles noch so ein bisschen in der Mache aus. Das ist aber nicht schlimm. Ich äh, verfeinere mir jetzt einfach noch ein bisschen meine Linien und dann zeige ich euch auch schon direkt den nächsten Schritt. Wir nehmen wieder ein bisschen Farbe auf. Und ähm, jetzt ist quasi der Punkt, wo ihr quasi einfach nur einen Rundbogen hier zieht. So. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon das Ganze ausmalen. Mit einem anderen ähm, Pinsel, mit einem breiteren Pinsel. Ich Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ich meinen gel dafür nehme. Gehe auch vorne in die Spitze rein, nehme so ein kleines Häubchen und male im Endeffekt alles andere erstmal aus. So, ja. Schöne ist bei den Tipps, die kann man so wunderschön drehen. So, das sieht jetzt alles so ein bisschen wild und wüst aus. Aber der Grundbaustein dafür steht schon mal. Jetzt gehe ich hin so. und mache mir die Konturen richtig schön, damit das alles ein bisschen natürlicher aussieht. Das heißt, ich ziehe mir hier schöne Linien schön nach oben, lasse es oben in der Ecke dann äh, schön auslaufen. Zum Üben, wenn ihr solche Übungstipps habt, dreht den ruhig, damit ihr erstmal ein Gefühl für diesen Schwung bekommt. So. Und somit habt ihr schon mal ein richtig, richtig schönes French. Dann male ich mir das Ganze noch ein bisschen satter vom Ton. Und solange das Gel nass ist, könnt ihr im Endeffekt korrigieren, wie ihr das möchtet. Wenn ihr sagt, okay, hätte ich ganz gerne den äh, Halbmond, also quasi das hier, ein bisschen spitzer, ein bisschen ovaler. Dann könnt ihr das jetzt noch machen. Wenn das dann einmal unter der Lampe war, wird das nichts mehr, dann ist das nämlich fest. So, das Ganze noch ein bisschen schön rund damit man nicht diese Streifen von dem ähm, Feinliner sieht, gehe ich jetzt nochmal mit ein bisschen Farbe im Endeffekt drüber. Ziehe mir das Ganze schön glatt. Gehe mal über die Fläche, guck, dass alles gedeckt hat. Ganz wichtig ist auch, die Ränder nochmal nachziehen. So, lang. Und jetzt haben wir eigentlich. schönes French. Da habe ich noch eine ganz kleine Kante drin, habe ich gerade eben gesehen. Machen wir die gerade nochmal weg. So, besser. So. Ein wunderschönes French. Mit einem satten, schönen äh, Hautton, leichten Roséton. Und unten haben wir dann quasi das strahlende Weiß als äh, Paintingfarbe genommen. Das Ganze geht jetzt auch einmal zum Aushärten in die Röhre. Also das Ganze geht dann einmal in das UV-Gerät. Ich habe das jetzt eingestellt auf 30 Sekunden. Ich würde es bei einer Kunden empfehlen auf 120 Sekunden. Also 60 bis 120 Sekunden sollte das Ganze schon aushärten. Je nachdem, halt, wie dick ihr die Schichten jeweils zieht. Ähm, ich habe hier das LED hatte früher eins mit UV-Röhren. Muss sein, dass ich mit dem LED-Gerät ähm, sehr zufrieden bin, einfach es ist wesentlich langlebiger wie die Röhren. Die Röhren muss man einmal im Jahr mindestens austauschen, je nachdem halt wie oft das Gerät im Einsatz ist, auch ähm, öfters. Und bei dem LED-Gerät ist es wesentlich härter, würde ich jetzt fast schon sagen, wesentlich effektiver. So, ich nehme mir meine Zillette mit meinem Cleaner, cleane mir das Ganze jetzt einmal ab und jetzt könnte ich nochmal schauen, okay, gefällt mir das so, gefällt mir das nicht. Gegebenenfalls könnte man jetzt zum Beispiel nochmal hingehen und könnte hier Konturen nachmalen, äh, man könnte jetzt Nailart draufmalen, man könnte ein Pigment drauf äh, treiben, man könnte glitzer drauf machen also jetzt habt ihr die möglichkeit dadurch dass ihr quasi den, den grund schon geschaffen habt in form von der grundierung von der farbe und von dem french könnte man jetzt sagen Okay, je nachdem was der kunde möchte kann man das jetzt drauf machen oder wenn der kunde damit komplett zufrieden ist dann wird das ganze versiegelt und das versiegeln machen wir jetzt einfach weil wir wollten ja heute einfach nur mal das klassische french machen so ich nehme einen äh, versiegler in der flasche ohne Schwitzschicht. und zwar habe ich jetzt hier ähm, so. ich habe jetzt einen, ähm, versiegler, einen versiegler in der dosierflasche und zwar einen glänzenden man könnte das ganze auch matt versiegeln je nachdem halt was ihr möchtet so damit gehe ich jetzt einfach gleichmäßig drüber, über meinen kompletten Nagel. Die sind immer ein bisschen dünnflüssig, das heißt, da auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr an äh, den Kunden händen malt. Nicht, dass die euch hinten aufs Nagelbett laufen oder halt in die Ränder. So. Den streicht man auch wirklich dünn auf, das ist genauso wie das Grundiergel. Der geht jetzt nochmal für 60 bis 120 Sekunden in die UV-Lampe und das Schöne ist, dadurch dass er keine Schwitzschicht hat, braucht man ihn auch danach nicht mehr abgeliehen. Gucken wir uns dann gleich nochmal das Endergebnis an. Und wenn wir damit zufrieden sind, dann ähm, haben wir auch schon den ersten Step geschafft. Der Nagel ist jetzt aus der UV-Lampe draußen, Wie man sehen kann, einen wunderschönen Glanz, ein tolles French und eine sehr schöne Grundfarbe und er hat keinerlei Schwitzschicht. Somit wäre dieser Nagel fertig. damit auch mein erstes Video. Und im nächsten Video werden wir den Babyboomer malen. Auch eine ganz, ganz einfache Sache. Freue mich drauf, wenn ihr wieder zuschaut und wünsche euch bis dahin einen ganz, ganz tollen Tag und viel Spaß beim Nachmalen. Ciao!